Hey Jungs, wie hört's aus? Meinst du, dass es wirklich freie Energie gibt? Ich hab da jetzt so eine Schaltung bekommen, wo man einfach nur vier Batterien nimmt, die in einer gewissen Art und Weise zusammenschaltet, an den Verbraucher anhängt und dann laden sich die Batterien von selbst. Also von der Gesamtvoltzahl her gesehen. Für dich nichts Neues, ne? Und was meinst du dazu? Funktioniert es? Ja. Aber nichts Neues für dich, ne? So, Batterie 1 hat 12,57 Volt. Und das ist die 1. Ja. So, batterie 2. Auch 12,57. 3. Ne? 12,16. Und hier sind wir bei 12,33. 12,33. So, das ist da Startbeginn. das hier ist dann im Grunde die ganze Schaltung dafür mehr ist es nicht das sind immer Batterien und hier an so eine Seite wird eine Last angeschlossen bei uns machen wir es ja so dass wir anstelle der Last hier jetzt einen Bedini Motor anschließen und nach Lippis Tipp, also vom Action for free dem Tipp um wir dann praktisch mit diesem Bedini Motor die Batterie hier laden und dann mal schauen wie sich die ganzen Voltzahlen der einzelnen Batterien hier verhalten. Ich bin gespannt. Okay, alles klar. Bedini Motor ist jetzt angeschlossen. Also ähm, unser Bedini Motor wird jetzt von dieser Batterie hier betrieben und lädt jetzt diese Batterie. Ja. Ähm, das Messgerät ist mit dieser Batterie verbunden. Also das Messgerät misst die Spannung von dieser Batterie und das Messgerät misst die Spannung von der Batterie, die mit unserem Bettini geladen wird. Ja, ganz am Ende werden wir die ganzen Einzelwerte noch mal vergleichen, noch mal zusammenrechnen und machen mal einen Test. wie geht's? Das ist ganz einfach. Das klappt dann hier so. Muss hm. soll eigentlich gut sein. mm -hmm. Okay, nun sind wir bei ungefähr einer Stunde, einer Stunde und 10 Minuten ungefähr. Wir schalten mal aus. So, und dann wollen wir mal gucken, wo die Voltzahlen so ungefähr nach 10 Minuten sich eingependelt haben dann schreiben wir die nochmal auf und vergleichen die mit unseren vorherenden Voltzahlen. Also bis in der Viertelstunde dann. 12,49. Aha. 1 hat 12,49. 12,49. So, die 2. 12,48. 12,48. 12,48. 12,48. 12 so, Batterie Nummer 3. 12,46 12,46 12,46 Und unsere letzte Batterie Bei 12,51 12,50 Gott, nein, bei 12,50 na, ja, Bertolt, hast du. Ja. Ja, das spricht jetzt erstmal Bände, ne?